Willkommen zurück zu Zelda Skyward Sword HD und ich habe jetzt mal nachgeschaut, wie es weitergeht. Und zwar müssen wir hier nach oben rennen. Da kommen wir nämlich zur... Oh, knapp. Aua. Ich merke auch gerade, hinten ist eine Wand, die brüchig aussieht, gegen die wir mal eine Bombe werfen können. Vielleicht... Wie sind wir die hier? Das war nicht mein Plan, ich wollte woanders lang, aber... Herztes toll? Nimm mit. So, okay, ich hab's jetzt gefunden. Und zwar hier. Oh Gott, lass mich in Ruhe, ihr bösen Bienen. ihn. Hey, hey! Ich mach so viel Damage. Hört auf. Hey! Okay, so muss Duck. Äh, ja. Auf jeden Fall. Hier beim ersten Dungeon. Wie Man auch hier sehen kann, da müssen wir lang. Gleich, wie ich schon gesagt habe, aber ja, äh, ich sollte mal öfter die aura benutzen, weil die ist ernsthaft hilfreich. Ja, vor allem wenn man nicht weiß, wo man lang muss und nicht nachschauen möchte. Ja, ich gebe es zu, vielleicht, vielleicht habe ich ein bisschen nachgeschaut, aber ich sollte versuchen, das nicht mehr so zu machen, weil die Spielmechaniken benutzen. Ja, ich weiß, kaum zu glauben, dass das überhaupt existiert, aber ja, hier drinnen finden wir Holy Water. Deshalb, zurück in den ersten Dungeon und schauen, wo es das zu finden gibt. Na ne voll? Ja. Aus dem Inneren des Tempels spüre ich die Aura Heiligen Wassers, aber du kannst die Aura richtig nicht einsetzen. Oh. Aufgrund der Stärke der Aura vermute ich, dass sich das Wasser sehr tief im Tempel befindet. Da hinten, okay, danke. Okay, da noch ganz hinten müssen wir hin, da waren, waren wir doch schon mal. Kann sein, ich weiß nicht. Ich spüre noch mehr bösartige Wesen an diesem Ort als bei deinem ersten Besuch. Sei äußerst vorsichtig. Ja, wir wissen ja, alle roten Bockblins haben sich alle verwandelt in so blaue Viecher. Das heißt, sie sind jetzt stärker und krasser. Also nicht alle, aber viele auf jeden Fall. Äh. Oh, hier können wir graben. Ah, stimmt, hier gibt es ja immer so Graborte. Ha. Ha. Oh, hey! Was geht, Alter? Moment, dich habe ich das schon mal am Vulkan getroffen. Suchst du ja auch noch Schätzen? Äh, nö. Du brauchst gar nicht so zu tun, ich kann an deinem Gesicht sehen, dass du auf Schätze aus bist. Bist du auch wegen der Geschichte dieses Felstyps typs hier? Welche Geschichte? Mit von Brun Man sei an, St an Stellen im Tempel, an denen Schmetterlinge flattern, schöne Klänge spielen. Ach, stimmt, da auch noch was. Aber das ist Unsinn! Egal wie auf ein Liedchen Summe es passiert nichts. Aber wenn ich schon mal hier bin, suche ich noch ein bisschen nach Schätzen. Ja, das können wir hier aber machen. Musik spielen. Wie machen wir das nochmal? Wie mache ich das? Ich habe leider den Button vergessen. Damit das ging. Ich weiß halt vor real nicht mehr, was der Button war dafür. Wie spiele ich denn das? steht es in den Optionen vielleicht unten Option Steuerung Bewegungsart ja ja Hilfe mehr Steuerung ah schaut mal hier, hier muss es doch irgendwo stehen Lyra mit X ah mit X hä oh wie geht's weiter? Okay. Hey, willst du mich hintergehen? Ha. Da ist ein komisches Muss auf der Wand. Und weiter? Der Felsi hat unsinn geredet. Eindeutig. Ich gehe mal vor. Na gut. Dann machst du das mal. Ich glaube, ich sollte mal dagegen schlagen. Oh, wir malen wieder was. Ja, ich mag malen. Oh nein. Jetzt sag mir aber bitte nicht, dass ich das nachzeichnen muss. Was? Was? What? Naja gut, dann geht jetzt einfach weiter nach unten. Falls nichts mehr neues und Inter äh, interessantes hier passiert, werde ich einfach skippen, wenn wir um was interessantes machen. Oh mein Gott! Die haben Bogen! Die sind grün am Bogen! Schnell weg hier! Aua! Was? Was zum.. Wo ist der Schlüssel dazu? Wieso? Wieso habe ich keinen, Ka keinen Schlüssel dafür? Okay, die können nicht schwimmen. Huh. Wieso habe ich keinen Schlüssel dafür? Wie komme ich denn da jetzt durch? What? Gibt es hier irgendwann einen Schlüssel, den ich nicht geholt habe oder so? Also... Muss ich tauchen? Warte. Ich kann jetzt tauchen. Vielleicht muss ich hier unter hier unten irgendwas finden. Wow! Was war das denn? Voll die krasse Kombo. Ne, ich finde hier wirklich nichts. Oh okay, Gott, das wird schmerzhaft sein zu schneiden das Video, aber. Ich finde wirklich nichts. Keine Ahnung, Mann. Ich dachte ich hätte einen Durchgang dafür. Oder muss ich mit dem Staubsauger einen von euch hier rüber schieben? Um. Nee, macht gar nichts. Ja. Hm. Muss ich woanders tauchen gehen? Oh. Bisschen der Kunden anscheinend. Der ganze Ärger, diesen Monster an den Schlüssel, Schlüssel abzuknöpfen. Umsonst. Ich habe ihn in einem Loch versteckt, aber ich weiß nicht mehr wo. Egal, das hat hinter dem ich her bin, ist mehr wert als irgendein so Schlüssel. Wow. Ich vergessen, wie man gegen die kämpft. Umdrehen, glaube ich. Oder? Wie dreht ihr denn nochmal um? das vergessen. Fall? Nee. Oder doch? Ja, ja, ich weiß, wie es gut das Ach, stimmt, man kann Gegner anvisieren. Das habe ich voll vergessen, dass man das kann. Oh, oh mein Gott, ich habe das voll vergessen. was What? Ah, so geht das hier weiter. Na gut, wenn ich auch treffen würde, natürlich, dann schon. Ansonsten nicht. Ah, nein. Was? Okay. Äh, buggy, buggy, buggy. Also diesen Part des Spiels mag ich irgendwie überhaupt nicht, muss ich zugeben. Also. Not really. Ey, da komme ich schon locker durch. Ja, geskippt. Hier vielleicht? Herz, Herz. Okay, nee, aber die Herzen nehme ich trotzdem mit. Hier vielleicht? Ein Rubin. Nee, auch nicht. Hm, okay. Also hier ist es nicht. Hm, dann vielleicht auf der anderen Seite da drüben. Ich muss ja nach Graborten Grab suchen, wo ich graben kann, so wie da. Wie los? Come on! Ach, egal. Hey! Reicht jetzt! Ne, hier sind nur Rubine. Hier ist es auch nicht. Oh. oh Gott, nicht der Gegner. Ich kann mich auf jeden Fall noch daran erinnern. Das fühlt sich gar nicht mal so lang her an. Würde ich zugeben. Aber da kann man graben. Deshalb muss ich danach schauen. Hier kannst es noch Oh mein Gott, ich weiß es nicht, aber es sieht aus, als wäre nicht das, wonach ich suche. Ne, ne, ist es auf jeden Fall nicht. Okay. Hier ist auch nichts. Hm. Aber ich sollte mir auf jeden Fall merken, wenn ich Schmetterlinge sehe, da mal X zu drücken. Sollte ich mir merken. Und mal Gegner zu analysieren, ne? Ne, fallen mag's auch gerne. Skullvandula, diese Kreatur klebt dann an Efeu oder Wänden im und spürt, wenn sich jemand nähert. Sie ernährt sich, indem sie die Körper anderer Lebewesen aussaugt, wodurch sie wächst und an Kraft zunimmt. Oh mein Gott, das ist gruselig. Ich will das doch nicht mehr machen. <lacht> ja, ich versuche mal dran zu denken, okay? Ich habe einiges vergessen anscheinend. Okay, ähm... Wo kann ich denn noch graben? Hier kann ich graben. Die <lacht> ich nehme das Ding mal bitte. Hä, das bleibt einfach... Okay. Kann ich hier noch irgendwo graben? In diesem Raum wohl nicht. Hast du vielleicht eine Karte? Okay, okay, zumindest weiß ich, dass es in dem Raum nicht ist. Ja, ich habe eine Karte, aber die Karte sagt mir nicht, um was hilfreich ist. Sagt mir nicht da, oder? Nee. Schätze, da gucke ich auch mal nach. Also, ich glaube nicht, dass es irgendwo vorher ist. Aus mehreren Gründen. Zum einen hätte ich ja noch andere Orte da zum Graben gesehen. Ähm... Wie ging das nochmal? Komme ich da nochmal rein? Anders. Ah, hier unten. Oh, bitte lass mich durch. Genau, so. <lacht> Unter Wasser krabbeln, ja. Nur linkern sowas. Warte mal, warte mal, warte mal. Nee. Nee, ich kann nicht hier hoch. Nee, hier ist es nicht. Obwohl, warte. Doch, hier ist es. LOL. Du musst einen kleinen Schlüssel erhalten. Damit lassen sich verschlossene Türen in diesem Gebiet öffnen. Du kannst ihn aber nur ein einziges Mal verwenden. Okay, da wirklich das war wirklich der letzte Ort, wo ich hätte suchen können. Egal, jetzt habe ich es zumindest gefunden. Und jetzt geht's weiter. So eine unnötige Blockade. Warum? Warum so eine Blockade? Hä? Ich versteh's nicht. Aber okay. Dann ist das wohl so. Dann ist es wohl so. Dann benutzen wir jetzt den Schlüssel. Und so. Oh nee. Bitte lass mich nicht kämpfen. Keine Lust gegen euch, Viecher. Ich muss doch nur hier lang, um da hochzukommen. Das habe ich mir überreden einfach. Renne schnell zu meinem Ort hin sacke den noch ein, weil ich es kann. Darf ich ihn an? Ich hätte wissen müssen. Den kann ich graben. Erzen? Ja, Herzen. Okay, kann ich gebrauchen. Mann! Alter, das gibt es nicht. Boah, ich habe keine Ahnung, ob ich das rausschneide oder nicht, aber der Kampf ging mindestens eine Minute gerade. What the hell? Und ihr stirbt mal bitte. Das war ja alle drei. Ey, ich muss wirklich demnächst mal Knopf ausprobieren, Knopfreihenfolge, weil oder wie auch immer das heißt, keine Ahnung. Ciao. Das ist ja echt unfassbar hier. Verschwindet. Peace. Alle. Out. Alle. Ab. Oder macht zumindest nichts. Ey. Alter, wie werde ich denn los? Wie habe ich das denn damals gemacht? Oder waren die damals nicht da? Wisst ihr was? LOL! Hast du gegessen! <lacht> er hat die Bombe gegessen, Leute! Habe ich noch nie gesehen! Komm, das Herz! Ah, oh, das Herz habe ich nicht. Okay. Leider war die Bombe gegessen! Ich wollte eigentlich nur im richtigen Timing werfen, damit ich alle um drum herum treffe, aber so ist noch viel besser. Oh, Ich muss euch kämpfen. Oh man. Kein Bock. Und oh, noch ein Herz. Ja, noch ein Herz. Schön. Ja. Ah, verdammt. Ah, man kann aber auch nicht cheaten, ne? Oh, da war ab. Okay, doch, man kann ein bisschen cheaten. Ah. Warte, Robin. Schön! Okay, also ich komme ein bisschen besser klar mit den Gegnern als damals auf jeden Fall, aber... sind auch noch nicht meine Lieblingsgegner. Lange nicht. Okay. Sind wir dann jetzt endlich eh da? Ist das der vierte Dungeon? Einfach der erste, wie used Nur halt mit ein paar neuen, krasseren Kämpfen oder sowas. Ich hab ein bisschen das Gefühl, es ist nicht schwer, einfach nur das. Vielleicht es doch noch keinen vierten Dungeon. Vielleicht haben wir alle Dungeons schon durch. Vielleicht erweitern sich die Dungeons noch. so dass halt in diesem Dungeon der nächste Dungeon drin ist. Oh Gott, oh Gott. Da ja, fließt auch damit. Warte bitte auf damit. Schaffe ich das rechtzeitig? Nein, nein, nein, nein. Ich bin tot. Ja. Ja, wie mache ich das denn? Die bleiben wir ja die ganze Zeit da. Hä? Bombe. Nee, die geht nicht weit genug. Ah, Alter! Ey, die killen mich! Die killen mich! Oh, ich seh's, ich seh's. Boah, ich muss mich ja ganz weit verstecken. Okay, bis hierhin können sie nicht, bis hierhin können sie nicht. Okay, Bietle, okay, Biedle, Biedle, du holst die Bombe? Alter! frei Die Biete deiner Herzen haben sich dramatisch verringert. Ich reite die dringend Heilmaßnahmen zu ergreifen. Wir können nämlich von da aus. Okay, Moment, vielleicht dürfen sie mich nicht am Anfang gesehen haben. Ich geh nochmal zurück. Vielleicht kriege ich auch hier ein bisschen Herzen. Ja, schön. Okay, von hier sehen sie mich nicht, aber von hier sehe ich die Bombe nicht. Warte, lass mich mal hier an der Tür stehen, die können sie mich nicht erreichen. Und hier kann ich aber meinen Beetle ...losschicken. Okay, Beetle. Oder haben sie mich jetzt gesehen? Ey! Ey! Oh, doch, Alter! vorbeikommt! Unmöglich! Das ist literally unmöglich. Vor allem, die schießen meinen Beetle ab. Ich muss einfach ausweichen mit dem. Das sind die krassesten Gegner ever bisher. Krass halt jeder Boss. Geht das vielleicht nicht, aber das sind auf jeden Fall die krassesten normalen Gegner. Okay, okay, ich hab sie. Ich hab sie. Ich hab sie. Sind beide weg. Sind beide weg. Oh. Also, von denen habe ich Respekt. Die haben richtig gute Taktik gemacht. Also, das war wirklich. Das war wirklich hart. Damn. Was ist ein Herz? Was ein Herz? Und eine Grabstelle vielleicht mir noch. Das darf nicht wahr sein. Und dafür habe ich jetzt den langen Weg auf mich genommen. Hier muss schon ein einer alles leer geräumt haben. Es ist nichts mehr da, nur noch Wasser. Und wer braucht das denn? Ja, echt so. Ich gehe einmal sich. Ciao. Hast du ein paar Herzen? Ja, gib mir ein paar Herzen. Oh, danke, danke, danke. Küsschen, danke, danke. Hier ist auch ein Herz. Gib her. Nein, ich will doch nicht hoch. Wir sollen jetzt rein, ne? Ja, wir sollen jetzt rein in den Bossraum. Das war, glaube ich, der Bossraum, ne? Nur noch das Herz hier schnell. <lacht> Dann speichern wir noch schnell ab. Oh Gott. Oh Damn. Bla, bla. Okay. Ja, lass mich rein. Ja, so stehe ich auch immer neben dem um, Tür, wenn ich sie auch mache. Hier nicht. Okay. Hier gibt es anscheinend irgendwas. Was verpasst haben? Nee, warte, können wir nicht hier einfach am Ende des Dungeons? Wo wir so zack gemacht haben. Clown Oh mein Gott! Ein Stallforst oder? Wie heißen die so? Dies ist ein Stahlforst, die haben wir noch nicht gesehen, oder? Dieser Skelett-Soldat -Soldat war einst ein Ritter. Doch in seiner untoten Form ist er stärker als je zuvor. Nutze eine Schildattacke, um Stalfos-Angriffe zu kontern und um seine Arme zu zerstören. Okay. Kann das sein, dass Fai immer Tipps gegeben hat, wie man Gegner besiegt? Kann das sein? Ich habe es nie gecheckt. Falls ja, möchte ich mich entschuldigen. Ich hab' ihn schon mal besiegt anscheinend. Ich kann mich aber nicht erinnern. NEIN! Wie soll ich ihn jetzt aus... Hä? Ich bin tot für immer. Ich hab' verkackt. Ich muss noch mal... Was mache ich jetzt? Ich hab' verkackt. Was mache ich jetzt? Ah, ich kann ja auch so angreifen. Ja, ich kann sie auch so angreifen, aber ihr seht ja schon, wie gut das funktioniert, ne? Also, ja. Ja gut, ne? Ja, ich bin freaking dead. Was für Bomben? Moment, Bomben? Das ist gar keine so schlechte Idee. Okay, ein aber ein aber ein Hammer. das war gut, das ist eine gute Idee. Okay, wenn man kein Schild hat, Leute, denkt dran, benutzt eure Bombies! Wenn ihr keine Bomben habt, gut, Lack da was ein krasser Zwischenboss hier oder allgemein Boss. Wart mal hier, bleibt mal hier, bleibt mal hier. Ja, ja, ja, ja, ja. Yes! Boah. Also das Spiel wird echt viel, viel schwieriger jetzt. Viel, viel schwieriger. Auf jeden Fall. Damn. Wir haben wirklich alles abverlangt. Mein Schild ist broke! Schon wieder! Kann ich einen besseren Schild haben, der nicht so schnell kaputt geht? Whatever. Genau, hier in diesem Raum eigentlich. Hier können wir noch Wasser nehmen, oder nicht? Ich spüre heiliges Wasser in der Nähe. Es gibt keine Störung durch Auren von Kreaturen. Da ist die Aurasuche verfügbar. Okay, also eine einzige Stelle hier hat Wasser, oder? Maybe. Ich glaube schon. Nur so ein einziger Ort, hier Wasser hat. Warte. Ja, dort. Da leuchtet auch. Das ist ein Film. Oh, nee. Warte, warte, warte, warte. Wisst ihr was, Leute? Ich möchte eine Fee. Ich möchte eine Fee. Yes. Was sind den Fee gefangen? Sechs Herzen. Ja, weniger als der Trank, aber es belebt mich wieder. Also muss ich mir da drüber keine Sorgen machen. Kann ich die theoretisch so fangen, die Feen? Kann ich die noch so fangen? Komm mal her. Ja. Nee, aber jetzt muss ich wieder rauslassen. Sorry, Bro. Und... das heiliges Wasser erhalten. Dieses reine Wasser hat die Kraft, den dran zu heilen. Diese Kraft ist in keinem normalen Wasser zu finden. Schön. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% ist dies dasselbe Wasser wie im Wasserbehälter des Wasserdrachen. Gehen wir zurück zu ihm. Ihr? I don't know Oh, danke, danke, dass du mich portest Oh, danke Ah, nur, nur hier raus? Naja, besser als nichts Speichern wir das schnell ab Ho ho ho ho, ich bin der Weihnachtsmann Alter, das ging echt ab, das ging echt ab Also War das jetzt nur ein Vorgeschmack Auf die Schwierigkeit des Nächsten Gebiets, nächsten Dungeons Was auch immer Oh, come on wir sehen uns, wenn wir wieder da sind. Oder wenn wir wieder zurückgekommen sind, besser gesagt. Ja, ihr wisst, was ich meine. Na, nah. So. Hier sollte es zurückgehen zum riesigen Wasserfall, wo wir dann auch wieder rein können. In... Ja. In den See auf jeden Fall. Oh, schaut mal hier. wir sind ganz viele Schmetterlinge. Hier schwimmen wir mal eine schöne Musik. Und... Unser kleiner Freund. Freund der Oingo Boingo taucht auf, Boingoing! und gibt uns irgendein Item, okay, aber okay, na gut, so, mein guter Freund, meine gute Freundin, meine gute Rache. habe ich ja etwas für dich, okay, Hallöchen, dies ist der Wasser der Herrscher des Landes für und Gebiet über das Wasser. Doch er wurde seiner Kraft beraubt. Ja, okay. Einmal ein bisschen scannen, ne? Hmm... Oh, das ist ohne jeden Zweifel heiliges Wasser. Schnell, schütte es, mein Gehälter! Ja. Das war's, das ist genug? Verwandelt es sich jetzt in so einem Menschen, in so einen großen Fee. Nee. Oder? Was passiert jetzt? Das ist schon ein besseres Design. Ein bisschen besser. Oh, meine Kraft ist zurück. Sieh hin, dies ist meine wahre Gestalt. Vor dir steht der Wasserdrache Favron im Namen der Göttinhüterin dieses Landes. Du hast mir das heilige Wasser gebracht, Menschenskind. Mir scheint, es war nicht nur Zufall, dass du dir die Wasserdrachenschuppe verdient und die Prüfung der Göttin bestanden hast. Wie versprochen werde ich dir den Weg zur heiligen Flamme zeigen. Folge mir. Aha. Jetzt können wir da durch. Okay. Komm auf. Sieben. Jetzt? Oh, sie schubt einfach mit ihrer Hand das Wasser, das runterfließt. Okay, da, danke. Für immer. Okay, cool, danke. Ich meine, okay, sie ist wahrscheinlich eine Wasserbändigerin, ne? Oder Wasserbändiger? I don't know. Hier findest du die Heilige Flamme. Obwohl der Wasserfall dieses diesen Eingang für viele Jahre versperrte, konnten sich dort tro trotzdem Kreaturen des Bösen einnisten. Jedoch sollte das für einen von der Göttin auserwählten kein Hindernis sein. Ich bin sicher, dass wir beide uns wiedersehen werden. Aber sehr bitte noch vorsichtig. Bis bald. Okay. Pff, na gut. Das war für Round und hier yeah. können wir nun einen kleinen Sneak Peek bekommen, wie es in so so aussieht. Weil die Folge geht auch nicht mehr so lange, aber wir wollen ja nicht zu kurz halten die Folgen, deshalb. Wie gesagt, kleiner Sneak Peek, was hier so abgeht. Ist es der Dungeon? Ich würde es wissen, ist es der vierte Dungeon oder nicht? Wir warten alle ganz gespannt auf die Antwort. Und die Antwort lautet ja, es ist der vierte Dungeon. Wow. Höhlenheiligtum heißt dieser wunderbare Ort. Okay. Ah ja. Sehr interessanter Ort, muss ich zugeben. Sieht sehr interessant aus. Nur dieser eine große Raum? Ne. Hier geht's. Also, man kann einmal in diese Statue hinein. Und man kann hier rechts irgendwo lang. Okay, okay. Alles klar. Natürlich war eigentlich ganz klar, dass sie überall Wasser sein wird in diesem Dungeon. Ne? Wir haben ja letztens erst das Item bekommen zum Schwimmen. Also, macht total Sinn. Oh. Was ist denn das für ein Rubin? Ist das ein Hunderter? Das war ein Troll. Warte mal. Komm ich da nicht dran? Doch! Hahaha! <lacht> Tatsache, ein hunderter Rubin! Oh, Terry wird sich freuen, wenn ich ihm das ganze Money gebe. Ja, ja. Der wird sich freuen. Okay, wo muss ich denn lang? Also, hier. Hä, hier ist ein X markiert. Die sagen mir einfach, wo ich lang muss. Ich kann mich doch gar nicht lang, oder? Ja, wirklich lang. Hier okay, ist, so, ist ein Text. Äh... Die sind Slimes. Hier kann ich wahrscheinlich rein, oder? Ja. Gehen wir doch erstmal hier rein. Was gibt es denn hier so schönes? Ich möchte tatsächlich noch in dieser Folge ein bisschen den Dungeon anschauen, um so einen kleinen Überblick zu bekommen, was uns hier alles erwarten wird. Wasserfontäne. ist hier vielleicht der Boss? Ha. Huh. Interesting. Na gut, auf jeden Fall, werden wir in der nächsten Folge uns das Ganze anschauen. Ich hoffe, ihr seid dabei. Und lasst mich wissen, wie ihr Theron findet. Ähm, ich finde sie okay vom Aussehen her. Ist nicht so schön, aber. Naja. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.